Okay, let's go. Ihr seht hier die Funktionsgraphen von drei linearen Funktionen abgebildet und heute lernt ihr, wie man die Nullstellen bzw. den y-Achsenabschnitt berechnet. Beginnen wir mit der Nullstelle. Die Nullstelle ist immer dort, wo der Funktionsgraph die x-Achse schneidet. Also hier, hier bzw. hier. Wie ihr feststellt, haben diese drei Punkte, diese drei Nullstellen, eine Gemeinsamkeit, nämlich der y-Wert ist immer 0. Also wenn ich den Schnittpunkt mit der x-Achse berechnen möchte, weiß ich, dass der y-Wert immer 0 ist. Machen wir das exemplarisch für den blauen Funktionsgraph. Im ersten Schritt müssen wir in die Funktionsgleichung für y gleich 0 einsetzen. Dann lösen wir die Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach x auf und erhalten dann unsere Nullstelle bei x gleich minus 2. x gleich minus 2. Unsere Nullstelle ist also bei minus 2. Der y-Achsenabschnitt oder auch Ordinatenabschnitt genannt, ist dort, wo der Funktionsgraph die y-Achse schneidet. Also hier, hier und hier. Auch bei diesen drei Punkten könnt ihr feststellen, dass sie eine Gemeinsamkeit haben, nämlich der x-Wert ist gleich 0. Wenn ich also die Schnittpunkte mit der y-Achse bestimmen möchte, muss ich für x im ersten Schritt in die Funktionsgleichung 0 einsetzen. Anschließend vereinfache ich diese Gleichung und erhalte dann den y-Achsenabschnitt, der beim blauen Funktionsgraf bei exakt 4 liegt.